Hey, wir sind Missstand, Stockkampf und Verklärungsnot. Wir unterstützen die Proteste vom Tag X. Der Tag X ist eine Demonstration in Wien, wenn die FPÖ-Regierung beteiligt wird bei der Angelobung. Weil es wichtig ist, gegen eine menschenfeindliche Politik auf die Straße zu gehen.